Ich begrüße euch. Heute geht es um die Frage, ist wissenschaftlicher Konsens Nonsens? Meiner Ansicht nach lässt sich das nicht verallgemeinern. Es gibt viele Situationen, in denen wissenschaftlicher Konsens sehr wertvoll sein kann und nützliche und hilfreiche Informationen liefert. Ich halte es jedoch für Nonsens, zu schließen, dass aus wissenschaftlichem Konsens Gewissheit entsteht. Also einerseits gibt es Einschätzungen über die Zukunft, Zukunftsprognosen, die halte ich für grundsätzlich ungewiss. Andererseits können wir die Gegenwart oder die Vergangenheit beschreiben und wenn ich jetzt glaube, dass der wissenschaftliche Konsens mit der einzig wahren Sichtweise übereinstimmt oder dieser sehr nahe kommt, dann habe ich natürlich ähm, den Anreiz, alle anderen Sichtweisen auszuschließen bzw. zu ignorieren. Und das halte ich für Nonsens. Ich finde das sehr, sehr unvorsichtig. Stellen wir uns vor, es gibt ein Haus mit vielen Fenstern und jetzt gibt es eine Gruppe von Wissenschaftlern, die blicken jetzt durch ein einziges Fenster, sehen sich die Situation drinnen an, machen Beobachtungen, kommen dann zu einem wissenschaftlichen Konsens, das heißt, sie sind in ihren Beobachtungen übereinstimmend und sagen dann, naja, von unserem Blickwinkel aus haben wir schon einen sehr, sehr gute, einen sehr guten Überblick. Wir brauchen uns die anderen Fenster die anderen Sichtweisen gar nicht mehr anzusehen oder hindurch zu blicken, weil wir wissen schon genug. Abschließend stellen sich für mich die folgenden zwei Fragen. Wer beurteilt, ob eine Meinung einem wissenschaftlichen Konsens entspricht und nach welchen Kriterien erfolgt diese Beurteilung? Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und Einsichten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.